Ex-US-Präsident Trump wegen sexuellen Übergriffs zu Geldstrafe verurteilt. Eine geschworenen Jury sprach der US-Autorin Carol 5 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. Die US-Autorin wirft Trump vor, sie in den 1990er Jahren vergewaltigt zu haben. Trump hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Tag des Sieges in Russland. Mit einer großen Militärparade in Moskau wurde der Sieg über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 gefeiert. Bei einer Rede warf Präsident Putin dem Westen erneut vor, Russland zerstören zu wollen. Man habe einen Krieg gegen das russische Vaterland entfesselt. Scholz hält Grundsatzrede zum Europatag. Vor dem Europaparlament sprach der Bundeskanzler zur aktuellen Lage und Zukunft der Europäischen Union. Er warb für Reformen der Asylpolitik und neue globale Partnerschaften. Aus mehreren Fraktionen gab es Kritik. Unter anderem wurde Scholz vorgeworfen, sich bei Wirtschaftssubventionen nicht mit den anderen Ländern abzusprechen. Unruhen nach Verhaftung von Ex-Premier Khan in Pakistan. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Anhängern des Politikers und der Polizei. Mittlerweile soll es einen Toten und mehrere Verletzte geben. Die Antikorruptionsbehörde hatte einen Haftbefehl beantragt, weil Kahn eine Vorladung ignoriert haben soll. Er muss sich unter anderem wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten. Politisch motivierte Straftaten nehmen zu. Die Behörden registrierten im vergangenen Jahr knapp 59.000 Delikte, ein Anstieg von 7 Prozent. Als Beispiel nannte Bundesinnenministerin Faeser unter anderem Straftaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Rassismus, oder Gewalttaten von Reichsbürgern. Und das Wetter? Morgen zwischen Ostsee und Lausitz teilweise sonnig. Weiter westlich Schauer und Gewitter und nur gelegentlich Sonne bei 12 bis 21 Grad.